Wir übergeben hier, wo ist die Entferner-Taste bei dem Ding da? Wir übergeben hier nur die Spielernummer und die soll sich die Energieklasse jetzt <lacht> und die soll sich die Energieklasse selber machen. Äh, Raffi, du wirst da Licht brauchen, wenn man sonst filmen will. Na na, geht schon. Das Geht schon? <lacht> okay. So, wo ist der Energiewert? Jawohl, Selbstpunkt Energiewert. So, und den hauen wir raus. Den hauen wir raus. Was sagen wir Selbstpunkt Message? Blü, gleich Blblblbl am Anfang. So, und jetzt gehen wir hier rein. Und hier, wo es wirklich drum geht. Prozent I. So, und da machen wir I. Na? Noch einfacher so. Spieler, Punkt Klein, Spieler. und als Nummer nehmen wir Wert. Damit haben wir es. Jetzt müssen wir es noch testen. Jeden Fehler. Warum? Ah, ja, weil es nicht so ist, sondern weil es mit eckiger Klammer gehört. Okay. Hey, ja, tust du eigentlich irgendwas kapieren von dem, was ich da sage oder bist du voll beschäftigt? Ja, du musst dir das jetzt nachdenken, da, ähm, mit dem Sagen zu überschreiben, oder was? Ja, wieder ein Fehler. Ein Number ist so gut. Ajo. Ah, oh. Hast du da einen String drin? Nein. Ah. ah, so. Spieler, Spieler und jetzt Punkt Energie. Den, ja, Punkt, äh, wie heißt vom Spieler die Energie? So, ne? Energie? P1 in, Energie, glaube ich. Ja, das P1 ergibt sich ja. daraus. Jetzt müsste aber funktionieren. Da. Oh je, schon wieder. Okay, jetzt bin ich gerade. Key Error 2. Ups. Er behauptet, den Spieler Nummer 2 gibt's nicht. Ah ja, weil die jetzt 0 und 1 heißen, deshalb. Gut, das müssen wir in der main Loop machen. Aber das war immerhin schon ein guter Fehler. Wo ist... <lacht> Wo sind die Energiesachen da? So, ich geben dem jetzt 0. Mein Name und 1. So, und jetzt, Tada. Hm. <lacht> so, äh, das sollte eigentlich auch funktionieren. Blöd ist, dass jetzt beide immer gleich fehlen müssen <lacht> Okay, passt. Verkehrt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ähm, und, hey, das ist voll gehen.